Ein tolles Erlebnis, die River Days in Graz. Die Mur wird lebbar gemacht, Lebensraum Mur wird gestaltet. Wir sind mit dabei als Holding, sowohl bei der Energieerzeugung, beim Kanalsystem, das wir damit verbinden, beim Jahrhundertprojekt der Stadt, nämlich mit der Schaffung neuen Lebensraum, Sport, Freizeit, Naturraum wird gestaltet. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem Bürgermeister und mit dem Sportamtsleiter heute mit dem Raftingboot die Mur zu befahren, sensationell das Erlebnis. Ich kann euch nur alle einladen, nutzt die Mur, nutzt den Lebensraum in Graz. Ja, Jetzt bin ich beim Bootshaus von unserem Ruderclub Graz. Vor einigen Jahren haben wir noch davon geträumt, dass wir auf der Mur eines Tages rudern können. Jetzt braucht man sich nur umschauen und sieht schon, wie viele Menschen schnuppern, aber wie viele auch schon professionell diesen Sport betreiben. Ich möchte der Holding Danke sagen. Die Holding unterstützt uns bei all den Projekten, die wir entlang der Mur machen, den gesamten Lebensraum noch lebenswerter für die Grazerinnen und Grazer zu gestalten. Danke vielmals Holding Graz! Das Sportamt und die Holding Graz sind ja ganz starke Partner im Bereich des Spitzensports, auch des Leistungssports. Jetzt an der Mur sind wir auch Partner im Bereich des Breitensports. Ohne Energie Steiermark, ohne Holding Graz wäre es nicht möglich gewesen, dass wir hier an der Mur diese großartigen Wassersportstätten vorfinden. Ich freue mich sehr, dass es so gut angenommen wird. Kajak, Kanu sowieso und die Mur ist als Sportstätte mitten in der Stadt angekommen.